Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Heute machen wir eine Draw-Challenge. Und wir haben jetzt hier schon mal ein paar Zettel vorbereitet. Ja, und die werden wir abwechselnd vorlesen und dann auch ähm, abwechselnd aufschreiben auf den Zettel. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Zettel. Das Instagram. Fertig. Okay. <lacht> Warte. Ja, die Ja. Aha, besser. Okay, was findet ihr besser? Schreibt in die Kommentare. Schreibt einfach ähm, Jan oder Maxi in die Kommentare. Und wir hatten dann in der nächsten Draw Challenge aus, wer die meisten Kommentare für, das, für den Namen gehabt hat. Fand Jan besser? Aber weil ich schneller war, krieg ich einen Punkt. Also krieg ich Und er auch einen Punkt, weil er schöner gemalt hat. Also steht es 1 zu 1 da. Nun zur zweiten Challenge. Ich habe einen Zettel gezogen. Eigenes Gesicht. Stopp. Maxi fängt an. Das ist mein Bild. Die großen Orte auf einer Runde. So. Egal. nochmal. A.S. Mein Stift ist weg, deswegen kriegt Maxi einen Punkt, ja. Und für das ich meine der Bauch. Welches seid ihr? Für meins oder für Maxis? Ja, yeah, voll das Geile an. Okay, das nächste Wort. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Male ein Monster. Hab ich auch schon sofort gesagt, ich Was Monster. <lacht> das sieht auch ein Das wie doch doch doch mir doch doch Okay, doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch Du doch doch ja, mein sieht aber besser aus. Wegen, Junge. <lacht> Baby, das beim Essen kleckert. Stopp! Stopp dich! Maxi fängt an. Also, ich hab jetzt weniger Mal, das... Nein. Ja. Stimmt ab, schreibt Jan unter die Kommentare. Und im nächsten Video zeigen wir dann, wer besser war. Ja, und wer gewonnen war. Und der, der Verlierer, der, der der Verlierer war, der kriegt dann, ähm, die Strafen. Ich weiß jetzt noch nicht, was wir uns bestrafen nehmen können, ne? Aber ja, müssen wir uns noch überlegen. Wir machen jetzt ein weiteres Video für euch.